Ich habe ein Problem mit Zauberpilzen. Mir wurde davon immer schlecht, weshalb ich nach meinem ersten Pilztrip, der auf YouTube schon über eine Million Mal geklickt wurde, nicht mehr so häufig Pilze probiert habe. Ich dachte irgendwie auch, dass mir die pilz irgendwie nicht so taugen und hatte Pilze in meinem Kopf abgeschrieben als etwas, worauf ich einfach nicht so gut klarkomme. Pilztee hat meine Einstellung zu Pilzen allerdings völlig verändert. Bevor ich Pilztee erkläre, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass psychedelische Drogen Psychosen auslösen können und ich daher vom Konsum abrate, besonders bei Jugendlichen, da da das Risiko besonders hoch ist. Dieses Video ist nur für Erwachsene, die sich sowieso schon dazu entschlossen haben Pilze zu nehmen und das aber möglichst sicher machen wollen. Was ist Pilztee? Für Pilztee muss man einfach die Pilze möglichst klein pulverisieren in einem Mixer und dann in einer Tasse heißes Wasser drüber gießen und ein paar Minuten warten. Die Temperatur löst den Wirkstoff in die Flüssigkeit, weshalb man danach die Pilzstücke raussieht. Danach kann man dann noch einen beliebigen Teebeutel hinzugeben, um den, uh, uh, uh, uh, um den ekelhaften Pilzgeschmack zu eliminieren. Anschließend schüttet man den Tee natürlich weg, weil Drogen gefährlich sind. Durch diese Konsumart wird einem deutlich weniger übel. Die Chance der Übelkeit reduziert man noch mehr, wenn man Ingwer zum Tee hinzugibt. Meine erste Pilztee-Erfahrung war bei einem Homie von mir, wo wir einen Waldspaziergang gemacht haben. Weil es da aber schon so spät war, sind die meisten Aufnahmen sehr dunkel. Wir haben gerade uns gedacht, dass Pilze sehr gut sich beschreiben lassen durch das Wort schleierhaft. Pilze sind sehr schleierhaft. Die Polizei kommt und steckt dich in schleierhaft. Was glaubt ihr, wie würde die Polizei aussehen, die einen in Schreierhaft steckt? Die hätte so sie hätte so Regenbogenhüte auf, oder? Der Lemontag ist auch eine Methode, um einen Psilocybin-Drink herzustellen, bei dem einem weniger übel wird. Hierfür musst du die Pilze ebenfalls pulverisieren, um sie dann in einem kleinen Glas mit Zitronensaft zu vermischen. Bei 1 Gramm sollte der Saft von einer halben Zitrone reichen. Diese Mischung lässt man dann ein paar Minuten stehen und rührt regelmäßig, damit der Zitronensaft den Wirkstoff aus den Pilzen löst. Und genau wie bei dem Pilztee filtert man dann die Stücke raus. Laut allen Anleitungen im Internet macht man das mit einem Käsetuch. Achtung, Zitrone scheint den Trip sehr zu verstärken, aber gleichzeitig die Tripzeit um ein bis zwei Stunden zu reduzieren. Theoretisch kann man diese beiden Techniken mixen und zum Schroom-Tee Zitronen zugeben, um die Wirkung zu verstärken. Sowohl beim Shroom-Tee als auch beim Lemontag scheint die Wirkung schneller anzufluten, als man es vom Pilzefressen kennt. Lemontag habe ich selbst noch nie ausprobiert, muss ich sagen, aber ich habe jetzt schon mehrmals einen Shroom-Tee getestet. Vielleicht ist das alles Placebo, aber durch den Tee wurde mir nie übel und ich fand den Trip im Allgemeinen deutlich angenehmer. Ein Unterschied, den ich gelernt habe, bei Pilzen zu schätzen, ist, dass Pilze einen meiner Erfahrung nach nicht so extrem wach machen wie LSD. Also bei LSD oder auch Alat fühlt es sich teilweise so an, als hätte man ein Stimulant genommen. Bei Shrooms kann man sich meiner Meinung nach viel eher entspannen. Die Wachheit von LSD kann auch ein cooler Vorteil sein. Je nach Stimmung passt mal LSD mal mehr der Pilz. Die zweite Pilzerfahrung habe ich mir gegönnt, als ich mit meiner Freundin ein kleines Tiny House in Österreich auf Airbnb gemietet hatte. Das war eine sehr idyllische Erfahrung. So, jetzt erstmal ein kleiner Spaziergang. Ich bin gespannt, was, mein, was mein, mein pilzalter Ego alles nachher für coole Sachen sagen wird. Und wenn ihr ihn nachher seht, grüßt ihn von mir. Bin ich jetzt schon der pilzalter Ego? Ich weiß es gar nicht. Schreibt in die Kommentare, ob ich jetzt schon der Pilzheimer bin. Ein Vogel. Am Ende des Waldspaziergangs fühlte es sich einfach köstlich an, sich einfach auf die Straße zu legen um in den Himmel zu starren. Der Trip war nicht so intensiv wie der Trip im Wald, obwohl es eigentlich die gleiche Dosis war. Deswegen kann ich hier jetzt nicht die üblichen Szenen einblenden, wie ich irgendein trippy Stuff wie ein Verrückter in die Kamera brülle. Boah Leute, es ist hier über so übertrieben heiß. Es war ein sehr besinnlicher, ruhiger Trip. In diesem Sinne wünsche ich euch ruhige, besinnliche Weihnachten und schreibt eure Erfahrungen mit Pilztee in die Kommentare, falls ihr welche habt. Und bis zum nächsten Video. Schreibt die Kommentare, wenn ihr dieses Video Ballsonntag seht.